Beatrice Egli verschiebt ihr Konzert für Florian Silbereisen. Eigentlich sollte Beatrice Egli am 14. August auf der Waldbühne Rügen auftreten. Doch das ist kurzfristig nicht realisierbar. Der Sängerin ist etwas dazwischen gekommen. Leider gibt es gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, ich komme nach Rügen. Die schlechte, ich komme etwas später, erzählt Beatrice Egli ihren Fans in der Instagram-Story. Dann verrät sie, ich komme erst am 22. August nach Rügen, da ich am Samstag bei Florian Silbereisen bin. Florian Silbereisen feiert am Samstag, dem 14. August, die große Schlagerstrandpartie, zu seinem 40. Geburtstag. Die Show wird ab 20.15 Uhr in der ARD übertragen. Da Vorfreude ja bekanntlich die schöne Freude ist, dürfen wir uns jetzt noch etwas länger auf das Konzert in der Waldbühne Rügen freuen. Versucht Beatrice Egli ihre Fans zu beschwichtigen und offenbart noch ein Geschenk. Neben ihr treten an dem Abend noch Kristen Stark, Marie Reim, Nina Malisa und Julian Reim auf. Nicht für alle Fans ist das ein Trost, denn sie verpassen durch die kurzfristige Verschiebung jetzt das Konzert ihres Idols. Enttäuschung und Frust macht sich breit. Wir haben dir ein paar Kommentare rausgesucht. Am 22. August kann ich leider nicht, ich muss die Karten zurückgeben. Ich habe mich so auf das Konzert gefreut. Ich muss Rügen nun leider stornieren. Hatte extra Urlaub gebucht und am Ersatztermin kann ich nicht. Schade, aber ein anderes Mal hoffentlich wieder. Liebe Beatrice, hab mich langsam erholt vom Durcheinander und von der Enttäuschung von den letzten Tagen wegen dem Konzert. Auch wenn ich es verstehe. Was gerade passiert mit dem Konzert und warum das gemacht wird und ich verstehe teils sogar die Gründe. Bin ich trotzdem etwas enttäuscht über das Vorgehen. Beatrice Egli, wie aus einem, Familie Reim, Konzert plötzlich ein Egli-Konzert wird. Eigentlich wäre Beatrice Egli am 14. August 2021 in Rügen aufgetreten. Allerdings findet an dem Abend auch die Live-Fernsehshow, Schlagerstrandparty mit Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. statt bei der laut ORF Beatrice Egli mitwirkt, und das wurde nicht einmal von der Plattenfirma dementiert. Da Beatrice also zu den Glücklichen gehört, die nicht ausgeladen wurde, hat sie, natürlich, das Rügener Konzert verschoben. Das ersatz ist spannend. Verschiebung aus, produktionstechnischen Gründen. Bei Beatrice Egli ist es keine, Mandelentzündung, immerhin wird zugegeben, dass die Terminverschiebung, produktionstechnische Gründe, hatte. So-so, ein Konzert von Beatrice Egli mit der Reim-Family, als Geschenk. Und die Tickets vom 14.8. behalten Gültigkeit? War da nicht was? Richtig. Eigentlich sollte am 19. Juni 2021 ein Konzert mit Marie und Julian Reim mit Christin Stark stattfinden. Motto. Schlagerabend mit Christin Stark, Marie Reim und Julian Reim. Das hat aber nicht geklappt, da laut behördlicher Auflagen damals maximal 250 Besucher möglich gewesen wären. Als Ersatztermin wurde damals, Achtung, der 22. August festgelegt. Rein zufällig fand am 19. Juni das Fußball-EM-Spiel Deutschland gegen Portugal statt. Die Waldbühne Rügen lud zum Public Viewing ein. 5 Euro Eintritt, das hingegen scheint sich gelohnt zu haben. Beatrice Egli nutzt, Familie Reim, Termin für sich. Das Konzert von Beatrice Egli wurde somit quasi in das Konzert von Marie Reim, Christin Stark und Co. quasi integriert. Nicht nur Beatrice sagt, dass, ihr, Konzert, um acht Tage verspätet, stattfindet. Sondern auch Marie Reim kommuniziert es. Also das, Familie Reim, Konzert sei am 22. August, mit dabei, Beatrice so kann man es natürlich auch sehen, in der Instagram-Story von Marie ist zu lesen. Ach so ist das, wir haben es mit einem, Reim, ohne Matthias, Konzert mit, Special Guest, Beatrice Egli zu tun. Wobei auch das eigentliche Event am 22. August mit einem kuriosen Pressetext versehen war. Der aktuell, Stand 6. August 2021 15 Uhr, noch online ist, siehe hier. Okay. Dass das »Familie Reim« Konzert auf den 22. August verschoben würde, damit konnte zum Zeitpunkt des Erstellens des Pressetextes noch niemand rechnen. Es sei denn, er wäre Fußballfahren. Familie Reim, das ist natürlich auslegungsfähig, wenn Matthias nicht dabei ist. Insofern ist alles gut. Ihren ersten TV-Auftritt hatte Marie Reim am 13.10. 2012 mit ihrer Mutter Michelle bei Florian S.I.L.B.E.R.E.I.S.E.N. Mit Michelle, sang sie den von Draffi deutscher komponierten Song, »Gib nicht auf«. Zuvor las Marie Reim ihrer Mutter eine Art »Dankesbrief« vor. Vielleicht hätte sie das kürzlich bei »Immer wieder sonntags« erneut gemacht. Aber sie hatte ja »Mandelentzündung«. Bedauerlich, dass Michelle im Pressetext »Vergessen« wurde. Vermutlich ein ähnlich ungünstiger Zufall wie die Mandelentzündung die zur Verschiebung von Marie Reims Auftritt bei Immer wieder sonntags führte. Ansonsten korrigieren wir mal zwei Rechtschreibfehler, okay, das passiert uns natürlich auch, und sagen, mit Stolz, groß geschrieben, können wir sagen, dass, mit zwei, S diese Bühne die Waldbühne Rügen war.